Oh, hi. Und willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich bin Battle Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Mario Party und zwar geht es jetzt weiter mit so, Battle Canyon mit den letzten zehn Runden. Ja. Moment, liege ich in Führung, aber das kann sich ja nur alles ändern. Ja, wir hatten es ja schon mal erlebt. Ja, Nicht und ich mehr werde ille, ununterbrochen auf diesem Spielbrett betrogen. Ja. Oh ja. jetzt wird es endlich Zeit für Rache. Wo ist überhaupt der Stern jetzt? Der Stern ist da ähm, oben links, ist der glaube ich. Ja, ich bin davor. Oh, verdammt. Ich bin mit Münzen. Ja, du hast keine Münzen. <lacht> das ist Was was für, was für höhere Mächte sind da am berg Moment mal. Aber ich dachte, er hätte jetzt noch ein, ja, noch ein Feld weiter zu gehen. Eins, das nächste ein spiel gewinnen. am ja, münzen, einsacken sacken wenigstens. Okay. Das macht für mich keinen Unterschied. Ja, seid nicht unvorbereitet. Endet die Ziele, bewegt die Kanonen. sie ab! Bang, also jetzt, so sind sie jetzt wieder zurück oder sind die... Ja, die zeigen jetzt wieder in die richtige Richtung. Tiefseetaucher! Okay, da werde ich ja jedenfall ein paar bekommen, Denke ich mal auch. Ich glaube, das hast du schon gespielt, wahrscheinlich, ne? Ja, äh, ja. Wir hatten es zusammen. Oder? Ja, Bildet cool. Teams und berg die Schatzturm vom Meeresgrund. Drückt A, um zu schwimmen dreht den zum Einholen, okay? Das ist für uns nicht wichtig. Die müssen es nämlich einholen und wir müssen schwimmen. Okay. Kann sie ganz groß Schatzton unmöglich allein nach oben schaffen? Jemand muss muss dir helfen. Okay. Ich dachte, wer mit den Schatzton. Ja, es ist auch das mit den Schatzton, nur halt anders. So, Warten wir es mal amischen Ja, amischen ja. Okay. Direkt ganz große dinge da holen ja das machen eigentlich alle alle zuerst die große in der zeit okay. habe ich schon drei eingesammelt das mag sein aber dafür ist in der großen auch richtig was drin ich war ja noch ein paar Schon alle, ne? ja. Komm <lacht> sind alle. Ja, das sind alle. Nein. Doch. So. Oh. <lacht> okay. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Oh, oh. Okay. Wenn ich für die alle über 5 Münzen habe. Ja. münzen der typ hat ey. ja ey, das, das müssen wir ändern mal, wie viele sterne du schon hast ja da müssen wir ändern Niemals. ich habe 47 münze ich bin immer noch letzter Na, vielleicht jetzt ne? ja wo ist der nächste stern oh! Oh, oh, endlich machen Endlich war auch mal ein Erfolgserlebnis. Mhm. Ey, komm, auch mal ein bisschen Glück für Master. Null. Verdammt. Okay. Yeah! Hahaha! <lacht> <lacht> Gesichtsstarre. Ah! <lacht> <lacht> Luigi, yeah. Luigi holt Wissenschaftler ja. Ja, das ist so weit weg. Also alle direkt vor den Sternen, ey. und ich bin am Ende der Welt. Ey ab ende der welt Flug der karibik ich glaube ich den. als nächstes ja, äh, kanoneninsel buch <lacht> der karib habe ich glaube ich nie gesehen übrigens Ein, drei. Alles, alles was ich davon weiß ist von kingdom hart <lacht> ich weiß nicht wie sehr die die filme verfolgt haben sehr ich bin irgendwie, weil nicht so. so goldmünzen haben, die irgendwie gesammelt man von so einem ja. fluch besessen. Ach ja, oh, oh mein Gott, ich glaube, da war schon der zweite Film oder so ja, am Ende der der Welt Welt ist, ja, ich glaube, war am Ende der Welt der, der zweite, oder weiß ich gar nicht, David Jones oder wie heißt er, der nee, nicht David Jones war, Bosser. Ja aber ja, bossa ja. ja das war der dritte ich bin mir nicht ganz sicher aber ich habe Lego. ich habe lego es gibt ja lego spiele ja auch auch von flutikerieb mit lego müssen wir mal ein paar lego spiele holen ey. dafür auch ein gutes spiel hat wir spielen können eigentlich ne? irgendwas mit lego ja ich schon lange kein mehr gespielt die machen mir eigentlich auch bock so viel sammeln kann und finden kann und so ja deine verbindung ist instabil dies wirkt sich möglicherweise auf den ton aus letztes Mal, ich später war irgendwie hier star wars ego star wars allererste oh, nee. das heißt wir müssen zu dem fly guy der ist nämlich der einzige der uns äh, zu pause bringen kann ja. wo ist denn der äh, auf der Insel oben rechts ist der. Okay. Da bin ich ja gerade unterwegs. Oh. Oh, oh. Der hat 108 Münzen, ey. Ich kriege ich krieg die Vollkrise. Oh Gott. Komm, raussetzen. Komm, raus. Oh, so ein mies. mies Mario ist deutscher aber ich weiß war was er eigentlich sagt er sagt "Do ein mist ja ja auch, auch wenn viele dann denken so Hä? warum ist warum er plötzlich deutsch <lacht> oh, du bist vorbei <lacht> du bist vorbei ich da irgendwie gar nicht mehr klar mit diesen dingen außerdem äh, wäre es eh nicht zum sternen gekommen weil du musst den fleiger ja auch bezahlen ja braucht man da nicht zehn ja zehn münzen ich dann noch oder äh, nein da hältst du null du hast nur zehn Münzen Ach ja ich muss eigentlich schnell auch noch bezahlen oh. ja ja also Erfolgserlebnis hm. ausgezeichnet 20 Münzen baust Grimassen okay. oh, wir dürfen wieder am Bau an am das Gesicht rumziehen hm. Ja, Riesenkriege also nicht fertig oh, trotzdem gewonnen okay ja. alles klar cool. ich dachte ich war nicht so genau dass ich war war genauer denn. ja oh, oh. Oh. okay wenigstens geht sie auf den den meisten münzen ja So viel Intelligenz vor von, von, der, von der CPU hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Oi, oi, oi, oi, oi. Hm. Was machen wir ja. in Münzen einsacken. Okay. Okay. Hammer werfen. war schon? Glaube nicht. Ist aber auch wieder so ein bringt er neu. Fangen möglichst viele der Münzen, die der Hammerbruder herabwirft. Aber Vorsicht, er wirft auch mit Hämmern. Okay. okay. Ja. Äh, wenn du an an der Kante des Turms von einem Hammer getroffen äh, von einem Hammer getroffen wirst, könntest du herunterfallen. Gib also acht. Okay, kein Ding. Yo, Geld einsammeln, das kann ich. Mann nee, mann nee. Oh nein. Was du mal auf mit dem Hammer. das okay, habe ich bemerkt. Okay, zwölf, der kriegt immer mehr. Ja, mehr. mehr. mehr. Mario wäre ja, voll der Mr. Krabs in der Super Mario Welt. Ja, wahrscheinlich ist er ja sogar Mr. Krabs. Jetzt weiß ich SpongeBob hat von Mario abgeschaut. <lacht> Ja, Emptner, äh, Buletten, Bulettenkoch, wie nennt man die? Wie nennt man den seinen Beruf noch mal Anwender? Burgerbrater. Burger ja, ja, aber wenn man ja bedenkt, dass Mario ja eigentlich ein Schatzsucher ist, du so bewusst, dass von Sport irgendwie in seinen 30ern ist, nee. irgendwie weil ich nicht gehört, Der ist irgendwie so was mit 35 oder 36, irgendwie so angeblich angeblich ja. ich weiß wer hier Star. ja ja, ja. Naja, richtig. richtig wie macht ihr das noch nein <lacht> nein nein bent ab weg Ja, oder? Oder ist <lacht> ja, ich Mach möchte das nur was zu spielen. Laden, Laden, Laden. Piu. Was für ein Laden seid ihr denn? Ah, endlich mal nicht so weit. Entfernt. Warte. Moment, da habt ihr Dreck. Moment, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, da sind wir nicht irgendwie zwei inseln entfernt ja wir sind zwei inseln entfernt genau Und der peaches ist jetzt sogar drei inseln entfernt oh, oh. alles gut war schlecht mal schauen erstmal fliege ich wieder auf die andere inseln zurück Piu hm. <lacht> man kann nie genug geld haben Beutel, das ist super. War schon nee, nee. nein, das hatten wir noch nicht. Es ist nämlich ein Münz-Stehl-Mini-Spiel. packe einen anderen Spieler durch wiederholtes Drücken von B und stehe ihm Münzen. Wenn du ge gepackt wirst, drücke B. Oh ja, bist du was von dran. Ey. <lacht> ja, wenn du gepackt wirst, kannst du den ohne Münzen zu verlieren. Drücke dazu schnell hintereinander. B. Okay. auf den Decken auf den Decken ah. du Stück ah. meins <lacht> weg <lacht> komm her, du dicken berühren dafür gehören den Poten ist verboten <lacht> Kannst du es wagen? <lacht> <lacht> <lacht> Einer hier! Einer hier! Einer! Einer! Einer! <lacht> Ausgezeichnet, ja, yeah. also, ich glaube, die beiden haben nur Verlust gemacht. Ausgezeichnet, oh, es ist schon wieder soweit Oh, hallo, ich bin Cooper. Es bleibt mich für Zeit nur fünf Runden. Äh, komm, äh, schau mal nach, wer wird gewinnen? Weiter Platz, Mario. Ja, der wird bestimmt gewinnen. Boom, boom, äh, äh, okay, ich glaube, was? <lacht> was? Das war der, das war so nicht abgesprochen. Ich dachte, der wäre echt geskript dann immer nur der zweite Platz ist. Ja, dachte ich auch jetzt am Anfang, aber dem scheint wohl nicht so sein, nicht so zu sein. Oh mein Gott, ich kann nicht reden. Okay. Hm? zu viel Geld. Da. Ja. Ein bisschen hätten halt mal schon gehen können, Mann. Aber nur ein bisschen. Ja. Perfekt. Äh, okay. Bring mich zu Bowser. von dem, das ist doch dein Herz mein Mann. Für den Stern. Ausgezeichnet! Ah. Yeah. Geht mal gar nicht so. Es ist ich starre! Ah, Luigi. Da ist der Stern. Ein geht schon nach vorbei. Ja. Ausgezeichnet. Was passiert, wenn du an Hauser vorbei äh, Dann äh, darf ich seine, seine ganz coole Kanone testen. Aber erstmal, und ich Münzen. Ganz viele. Hände. Hände. Hände. Also das maximal an Münzen hier ne? Ja. Ja, Gesicht. Ah. Bin hey, moment mal. jetzt so geht das aber nicht also ich finde das gut so geht das aber nicht du kleiner dreck du hast, ist na, na, na. so geht das aber nicht du kleiner dreck -Sack. Okay. Oh, come on. Nein. Nein. Ah. Come on. Oh, ich. <lacht> ah, Bereich, wie hast du das gemacht? war so da dran. Ja, ich habe gesehen, wie nah du dran gewesen bist. <lacht> <lacht> Ich dachte, ehrlich gesagt du, du wirst ja. gewinnen. Ja, ich, ich habe es auch gedacht, dass ich gewinnen würde. Ich war mir so sicher, dass ich gewinnen würde. Hey, da stehe ich schon. Das ist mein Platz, mein Platz überhaupt nicht mehr fahren glaube ich. ich gut auch nicht okay. Was sind denn alle münzen ab Hör dir das dann wow du hast die super coole ultra browser kann kann benutzen du hast unglaubliches glück die benutzung kostet dich nur 20 münzen das musst du auf jeden fall ausprobieren ja okay ich nehme die münzen Okay, dreh dich um, um, bis ich alles vorbereitet habe. Warum ich so nett bin? Weil ich dich überraschen möchte. Ich bin fast fertig. Los geht's. 5, 4, 3, 2, 1. Pauserkunde ah! nur abgefeuert. Keine Ahnung, wo du landest. Werder Blick! Ah, wir kommen. Wir kommen im Club. Ich will hier nicht sein. also oh, wird Ach, wird. Ach, wird. <lacht> <lacht> Marius Big Band. Bitte willst, knapp... willst du mal die Geige rausholen, falls ja. du an der Geige bist? Nee, Ach, Traum. du bist der Trommel. <lacht> Das Publikum wird ganz unruhig. Wir müssen was tun. Start. Scheiße, ich bin voll aus dem Takt. Ich glaube, ist dein Sieg. Ja, ist deiner. Ja. Ich bin überhaupt nicht schwer ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin einmal aus dem Takt gekommen. Komm und wenn du einmal aus dem Takt kommst, dann hast du eigentlich verloren. Irgendwie ist er überhaupt gar kein Takt, ey. Doch. Versuche, es ich, gibt einen Takt. Ich versuche irgendwie den Rhythmus zu folgen, aber irgendwie ist auch voll schwer, weil er zu langsam ist. Ja. Jetzt wirst du auch noch mit ein paar Münzen. Ich krieg die Krise krisa Der Stern oben links? Ja, der Stern ist oben links. Oh Gott, wie geht das nach oben rechts? Ja. Würde echt irgendwie auf die Münzen zurückfahren, glaube ich. <lacht> tut einfach immer mehr einsacken. Kann man nur so geldgierig sein, nicht? Okay, ich meine, den Super Mario Land 3 ha, hat er irgendwann ein eigenes Schloss bekommen. Jetzt hat er Münzen verloren. Und wenn jetzt großes Münzkunden kommt... weil oh. da ist nicht so viel, Mann. Noch okay. ja. Münzen. ich komme überhaupt nicht voran. die muss auch noch aufholen. Ich klein. Nein. wieder aufgeholt. Ey. Oh ja, es wird Zeit zum Aufholen. Wenn du jetzt noch den letzten Stern ab alles, Komm. Geht aber gar nicht. Und jetzt das Ding für weh. Hm. Ey, ich soll, ich brauche gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. wir waren wir beide noch nie in dem Team, oder? Nee, irgendwie noch nicht. Oh nein, jetzt hat der fette Wampe. Oh, die beiden Dicken sind in dem Bob. Da haben wir keine Chance gegen. Was? Ich bin nicht dick. Ready? Go. Ach, muss man da auch schon nach vorne drücken oder was? Ja, ja man, muss, äh, man muss die ganze Zeit a ja, Du warst so viel schneller, Mann. Das war mal du gesagt hast ich bin dick. Ich bin Ist ja auch dick. Ich hab, sch ich hab nur schwere Knochen und, und ich bin vielleicht ein bisschen dick angezogen, aber ich bin nicht dick. Ich bin nicht dick. Ich habe nur eine Cremefüllung. Hm, creme füllung oh, oh Gott, zu weit. Ja, weg. weg. Pass, auf, pass auf, Alter. Pass auf, Alter. Oh. Alter. <lacht> Sehr gut. Er lacht sogar meine mal? <lacht> ah. Oh. Nein. Ah. ah. Ich so ein bisschen über den Boden, ja. Ja, yeah, ja. Die Decken hatten zu viel Momentum. <lacht> oh. Oh, was wir sind, beide Erste und wir sind schon in den letzten zwei Runden. Hm. <lacht> Gott wird das ist das spannend, wenn sie an den Bob -Oben kommt äh, und uns mit den jetzt. An wem wird ihr jetzt hier den Stern klauen? Das ist eine gute Frage. jetzt passiert ne? Oh, boy. oh scheiße! Oh Gott! habe schon gesagt, dass du mir echt gefällt warum bin ich? Ich verstehe hm. es nicht. Warum? Wahrscheinlich mal, war, weil du ja auch ein Stern geklaut hast. Ich glaube, es oh. hat es nicht ganz vergessen. Oh, das gibt's nicht klassisches Hä? mario party ja oh, und dann sollte sich auch noch ein ja und oh nein <lacht> nein Nehmt zurück was ich gesagt habe natürlich mag dich nicht ja. rosalina ist sowieso oh, beste ja die im einzug ja alles nicht gemacht hat ja was ist denn der nächste stern das glaube ich jetzt! <lacht> <nicht>. <lacht> da komme ich nicht mehr hin, Mann! Ich komme da auch nicht mehr hin, Mann! <lacht> <lacht> <lacht> sind jetzt echt die Bonussterne sein. Ja. Außer. Uh -oh. Oh, wait. Warte. Mario Cloud von Peach! Peach ist erster! Nein. Da bist du ja schon wieder in Führung. Da gibt's nicht. Ja. Oh. <lacht> wenn er wenn sich jetzt ja noch ein paar Münzen doch dann bin ich auf dem Netz. das passiert? hat die ganze Zeit immer. Ich verstehe es doch auch nicht. Nicht. Das ist Mario Party. Oh. Ja, Mario Party. Am Ende des Setzungsparks war ich noch erster. Oh nee. ist auch noch ein Stern irgendwo. Ne. Hier hm. hm. ja, mit den Stern von dem dicken. Wir sind am nächsten an Stern noch. Ich komme nicht weiter dran. Ich werde auch nicht mehr dran drankommen. Gar keiner kommt mehr dran. Ne, ich glaube nicht. Hm. blitz. Das kennen wir! Ja. Also. Ja. das aus aber ah. bist du dich, Peach. Peach, dich. Oh, ich habe den jackpot hier aber oh, ich habe den jackpot hier da kann oh, ich auf ich habe schon wieder einen jackpot <lacht> sehr gut sehr gut okay ich habe eine Menge ich dachte, viel mehr bekommen, ich, äh, also ich glaube auch, dass es eigentlich immer sehr viel mehr Münzen sind. Okay. Last Turn. Okay, Peach kommt nicht mehr dran. Ja, eigentlich muss das passieren, ja? Ja, seid ihr nicht so sicher? außer ich komme da an den, wo dran? Komme da dran? nicht sagen also, wo, wo ist nur eine sterne? Ach, der sterne stelle ist dort unten cool. ja so wie dazu nicht oh. mal eine chance gegeben irgendwie was zu drehen skateboard fieber hm. bin aber gesund ich will kein wo ich hat einziger nichts abgreifen konnte Letztens. ja ja vielleicht vielleicht hast du ja jetzt glück ich hoffe natürlich sehr dass du jetzt auch was abgreifst Boah. Ja, ah. war nicht um einer. <stöktliche> wir sind voll gleich. auf. Sind alle gleich auf? What? Ja, ich habe doch kein Geld eingesagt, aber jetzt trotzdem zehn Münzen. Okay. Ah. Die gewählte Rundenzahl ist mal über. Wer wird denn der große Superheld? Okay, Münzen. Boah, 141. Hm. Okay, der Spielstern, der geht an. Ja. Mario. Ja, haben wir schon verloren. <lacht> <lacht> der Münzstern, der geht an. Mario. Ja, da war. Ich bin schon wieder auf dem letzten Platz runtergerutscht, ne? Pass auf. Und diesmal mit drei okay. Gewinner: Mario, Josh und Mario. Okay, nee, ist nicht letzter. Gesichtsstarre! Wer hat gewonnen? Oh, ich war mich mal gewonnen, hat Vielleicht die Person, die, die meisten Sterne bekommen und die meisten Bonussterne, ja. Das ah, bin ja ich! Und damals sah es am Anfang so scheiße für mich aus. So schnell kann es gehen. Ja. Was mag nun auf diesem Feld passieren? Ein riesiger Atom. Ja. Alle Charaktere sind. <lacht> Feuerwerk! Ein Zeichen dafür, dass die Schlacht vorbei ist. Wow. <lacht> <lacht> haben sich schon irgendwie was dabei gedacht? Ey. Ja, und ehrlich gesagt, das hat sie verdient. Was, du bist letzter geworden. Ja, lass mich ja nur hier eine reindrücken. <lacht> nicht mehr ey. oh du bist sogar zweiter oh, no. oh, oh. Cool. Cool. damit haben wir jetzt 100 sterben 100. <lacht> und 21 Münzen als Zinsen und jetzt kommen die Sterne. Hm, warte mal. sind aber mehr als 100. Ja. Wir sind jetzt alle Ja. ja. Dann drück mal Start. Ah, es, es wird tatsächlich noch nicht getriggert. Okay. Was also damit? Zum Bank oder zum Top oder was? Es wird wahrscheinlich erst getriggert, wenn wir wirklich alles haben. Okay. Ja, das wäre es dann für diese Folge. Und dann beim nächsten Mal geht's, dann geht's in das erste Drei-Sterne-Brett. Oh. Cool. Cool. Und ja. Also dann bis zum nächsten Mal und ciao. Bye bye.